Hallo zusammen, hier ist wieder Fabian von Blooby.ch. Heute haben wir Mittwoch und darum gibt es heute eine neue Reihe, die jede Mittwoch äh, rauskommt. 3 Minuten Mittwoch. Heute wird das Thema Offset. Fünf jeden Ich habe jetzt hier mein. Silhouette updated. Und das sieht so aus, nicht verschrecken, ich habe die Business-Version. Ich habe gerade hier ein paar mehr Sachen und auch sonst sieht es ein bisschen anders aus. Also nicht verschrecken, die mit der Basis-Version sieht ein bisschen anders aus. Offset. Ich suche mir etwas zum Schreiben aussuchen, Eine Schrift. Ich schreibe meinen Namen, dann ich das immer, ich finde es gut einfacher. Wichtig ist den Rechtsklick verschweissen. Jetzt braucht man es nicht, weil es keine Schnackelschrift gibt. Aber wenn man sich das angewöhnt, dann macht man das immer gut. Dann verknüpft Pfad anstellen, mache ich einfach auch immer. Jetzt habe ich das. So. Dann haben wir hier den Stern. Ganz wichtig, das ist das Offset. Ich muss das wieder anwählen. Ich kann hier Offset auswählen. Ich kann hier bestimmen, wie dick das, das Offset wird. Also ich kann hier mit dem Pfeil, das bringt nicht so viel. Aber wenn man eine Sprechblase habe ich zum Beispiel auch schon so gemacht, dann ist die Sprechblase dementsprechend passt. Ich schaffe meistens mit 1,7. Dann hinzufügen und dann tun ich das gerade einfärben, damit ich das ein bisschen sehe, wie das so ist. Wie die Farbe auch immer will. Wenn ich jetzt das jetzt mit Flex möchte, dann nehme ich das auseinander, jeweils die Farbe, die ich will, abmessen, tun und zum Schluss wird das draufgeklebt und fertig. Und wir können sogar 3 Sekunden vorher aufhören. So, das war es wieder für das heutige 3-Minuten-Video. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Video wieder einschaltet. Und bis dann überlege ich mir ein neues Thema, was ich euch in drei Minuten erklären kann. Ciao zusammen!